Agrarpolitik für Bauern, Bienen und Bevölkerung. Geht das überhaupt? Ja, sehr gut sogar. Je mehr die Bauern und Bäuerinnen für unsere Gesellschaft tun, indem sie die Natur schützen, desto mehr Geld sollten sie bekommen. Denn für Klimaschutz, sauberes Wasser, Hecken und Büsche als Verstecke für Vögel und Insekten auf dem Acker – dafür zahlen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt keinen Preis. Umso wichtiger ist es, dass wir die Bäuerinnen und Bauern trotzdem dafür entlohnen. Die 60 Milliarden Euro, die die EU jährlich in die europäische Landwirtschaft investiert, eignen sich sehr gut dafür. Das Geld muss aber an strenge Auflagen gebunden sein. Davon könnten dann auch die kleinen Betriebe profitieren. Weitere Daten und Fakten zur EU-Landwirtschaft finden Sie in unserem Agraratlas.